Hallo, Es ist Freitag. Ich komme gerade nach Hause. Es ist halb sieben und ich habe ein entspanntes Wochenende vor mir, worauf ich mich so sehr freue. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin irgendwie ein bisschen ähm, kaputt. Ich freue mich unglaublich auf zu Hause, also auf Deutschland. Und äh, Woche, also nächsten Sonntag fliege ich schon. Das heißt, dies hier wird erstmal der letzte Vlog dieses Jahr. Ähm... Und dieses Wochenende, also heute Abend, werde ich einen anderen Vlog bearbeiten. Das ist im Moment ein bisschen viel, was ich mir da ähm, vorgenommen habe. Deswegen bin ich mal ganz froh, dass jetzt nächste Woche nur ein... Also, ihr habt es mitbekommen, dass es ein bisschen ruhiger wird. Und ähm, wenn ich dann in Deutschland bin, werde ich auch nicht filmen. Das habe ich mir schon so überlegt. Also entspanntes Wochenende. Ich treffe mich morgen mit einer Freundin, um ähm, mir so ein Dorf oder so eine... Ja, so ein Viertel, sag ich mal, in Brooklyn anzugucken, was wohl ganz, ganz heftig geschmückt sein soll. Ähm, das wollten wir morgen machen und ansonsten Sonntag entspannt einkaufen, entspannt ins Fitnessstudio, mit ein paar Leuten skypen. Und äh, ich muss hier schon mal ein bisschen anfangen mit zu überlegen, was ich so packe und so. Weil danach, wie gesagt, das Wochenende fliege ich schon. Und ähm, an dem Wochenende sind Eileen, kennt ihr? Ne? Kette, Kette. Und ihre Mutter hier in New York, die wollten mich besuchen ähm, Beziehungsweise Also eigentlich sehen wir uns kaum Weil es leider jetzt mit den Flügen so ist, dass ich Genau an dem zweiten Tag fliege, an dem sie hier sind Das ist natürlich etwas blöd gelaufen Aber so ist es Und ähm, dann werde ich an dem Wochenende gar nicht mehr so viel Zeit haben, meine Sachen zu packen Deswegen wollte ich da schon mit anfangen, dieses Wochenende Wow What an intro äh, ich habe einfach so Bock zu chillen. Also ich werde jetzt das Video schneiden und so, aber einfach mir einen entspannten Abend machen. Ich bin echt ein bisschen genervt von der Stadt langsam. Es ist so voll und immer so viel und Stau und uh, ich habe echt keinen Bock mehr. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal einen entspannten Abend und komme ein bisschen runter. Und bei mir geht es heute Abend Flammkuchen und das zeige ich euch mal, wie ich das so mache. Es ist nämlich sehr lecker. So sieht der Flammkuchen aus. Also der kommt jetzt natürlich noch in den Ofen und ich werde auch zwei davon essen. Da ist jetzt Sour Cream, Thunfisch, Paprika, Tomaten und Zwiebeln und äh, so italienische Kräuter, Salz und Pfeffer drauf. Richtig geil. Es schneit. Ich bin ja eigentlich kein großer Winterfan, aber ich bin gerade wach geworden und dann hatte mir schon eine Freundin geschrieben, es schneit. Und ähm, dann konnte ich mich nicht mehr im Bett behalten und habe erstmal rausgeguckt und es schneit tatsächlich. Und es liegt sogar auch schon. Seht ihr das? Ja, man sieht es ein bisschen. Wenn man hier jetzt mal in den wunderbaren Garten guckt, guck mal wie toll. Und es ist arschkalt. Ich hatte nämlich jetzt gerade das Fenster auf. Das heißt, äh, der Schnee könnte sogar liegen bleiben. Und es ist perfekt für unsere Weihnachts Christmas Village Wanderung heute. Da freuen wir uns total, weil wir wollen daraus so eine kleine Weihnachtsfeier machen. Naja, so, so weit das halt möglich ist. Und es ähm, ist total gemütlich. Ich habe heute bis halb zehn geschlafen. So lange habe ich seit wirklich, seit ich hier bin, seit drei Monaten nicht mehr geschlafen. Total geil. Ich habe endlich kann ich mich mal wieder daran erinnern, was ich geträumt habe. Ich bin sehr traumfixiert und weiß es eigentlich fast immer. Ähm, aber ich weiß nicht, hier die letzten Monate... Ich habe mir irgendwie nicht so die Möglichkeit gegeben, mich daran zu erinnern, weil ich direkt immer aufs Handy geguckt habe. Und ähm, jetzt weiß ich es aber wieder und das finde ich schön. Das mag ich immer, wenn man aufsteht und erstmal so ein bisschen was zum Nachdenken hat. Und ja, jetzt ist es gleich schon bestimmt 10. Und ähm, jetzt mache ich erstmal Yoga und dann... Frühstück ich und dann... ah, oh, ich mache mir heute einen ganz, ganz schönen Tag. Ich freue mich so. Ich habe inzwischen gefrühstückt und es schneit und schneit und schneit. Und inzwischen sieht es schon so aus. Richtig krass. Das habe ich lange... Also ich weiß gar nicht. In Köln schneit es ja eigentlich nicht so. Deswegen ist das schon was Besonderes. Und es ist inzwischen schon nach zwölf. Es ist so geil, einfach zu so chillen. Ey, ihr habt ja meinen letzten wochenend gesehen und auch gesehen, dass ich da echt viel unterwegs war und früh wach und früh unterwegs und so. Und es tut so gut, einfach mal ein bisschen Zeit zu haben. Ähm, ich habe schon gefrühstückt. Es gab diesmal Porridge mit Apfel und ich habe sehr viel gemacht, deswegen ähm, habe ich noch ein bisschen was für, bevor ich gleich losgehe. Ein bisschen winterlicher. Mmh. schön mit Zimt. Geil. Ich glaube, dieser Vlog wird mehr so zu Hause sein, deswegen... Ähm, ich hoffe ich, das ist auch okay für euch, ist mir aber auch egal, ich werde es trotzdem machen. <lacht> oh mein Gott! Wow! <lacht> oh Gott, ey, jetzt falle ich gleich bestimmt hin. Uh, geil! Ich habe mich noch nie wirklich über Schnee gefreut. Und auch jetzt beginne ich zu zweifeln, ob ich das so toll finden soll. Aber es ist schön hell, das ist gut fürs Gemüt. Krass ey. Schnee, Schnee, Schnee. Aber eine Sonnenbrille wäre gut. Morgen! Ähm, es ist inzwischen schon halb elf, glaube ich. Nee, doch, halb elf. Ähm, ich habe gerade schon mein Buch durchgelesen. Das ist dieses hier. Kristen Ritter kennt man sonst. Äh, sie ist Sch Schauspielerin. kennen bestimmt einige von euch. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, Bonfire. Ich fand es echt cool. Und ähm, jetzt werde ich mir was zu frühstücken machen. Mein Video ist gerade schon online gegangen. Und dann äh, werde ich mit einer Freundin skypen. Ich habe das Gefühl, dass ich krank werde. Es ist natürlich jetzt echt scheiße. Ich habe aber gerade schon Ingwertee getrunken und muss mal gucken. Eigentlich ist Sport wahrscheinlich heute nicht so gut, aber ich will unbedingt mal gucken. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt erstmal Frühstück. Es gibt eine kleine Planänderung. Ich merke nämlich, dass Sport heute halt, glaube ich nicht das Richtige wäre. Deswegen gehe ich jetzt mal raus, gehe ein bisschen spazieren. Die Sonne scheint nämlich immer noch total schön. Und ähm, ich glaube, das tut mir heute besser gut, als mich zu verausgaben Und dann gehe ich noch einkaufen und mache mir heute einen entspannten Fitwert-Sonntag, weil ich merke, irgendwie es wird anstatt besser eher schlechter. Und ich kaufe mir jetzt mal gleich ein paar Apfelsinen und irgendwie geiles Zeug zum Gesundwerden. Und die Sonne ist eh der beste, die beste Hilfe dabei, deswegen nutze ich das heute mal aus. Ich hätte auf jeden Fall nicht Sport machen können heute, also... Das Einkaufen war schon echt anstrengend, aber jetzt bin ich zurück, habe geduscht und mache mir jetzt gerade einen Ingwertee. Wird jetzt einfach mal zwei Stunden hier mich rumgammeln und ähm, einen Film gucken oder so. Mal gucken. Es tut mir leid, dass jetzt heute nicht so ein crazy Vlog kommt, aber das gestern war ja eigentlich ganz schön. Aber ja, ich bin irgendwie ein bisschen kaputt. So, es ist jetzt halb sechs und ich koche mir was. Es gibt heute Bratkartoffeln. Ähm, die sind natürlich nicht so wie die in Deutschland, weil es hier keinen Speck gibt und so. Aber ich mache noch ein bisschen Zwiebeln und Tomaten anstattdessen rein. Und dann gibt es einen Salat und R äh, nee, Spiegeleier. So, das ist jetzt mein Essen. Es ist jetzt hier alles ein bisschen gelb, aber egal. Rührei äh, Spiegelei mit Bratkartoffeln und Salat. Damit ich hoffentlich wieder ganz schnell fit bin. So, ich habe alles aufgegessen. Es ist fünf nach sechs. Und. Ich beende das Video jetzt hier, weil jetzt einfach nichts mehr passiert. Ich werde jetzt gleich den Tatort nachgucken und noch ganz viel Ingwertee trinken und Mandarinen essen. Und ähm, ich bin auch schon irgendwie ganz schön kaputt. Ich könnte, glaube ich, jetzt schon schlafen. Deswegen äh, möchte ich euch nicht noch weitere Zeit rauben mit einem uninteressanten Vlog. Und ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Das gestern waren ja vielleicht ganz schöne Eindrücke. Und... Ähm,